Und dann dann gehen wir noch mal da runter. ich hoffe ich habe es jetzt nicht verkackt das 100. Ending kriege ich noch mal die Möglichkeit ich hätte sofort drauf klicken müssen dass wir damit nicht zufrieden sind jetzt kommen wir da wahrscheinlich nicht mehr hin Sind, sind wir sind auch hier lang. Machen wir wieder den gleichen Weg. Das scheint aber das scheint das Ending 100 zu sein. Wenn mir nicht alles täuscht. Da geht's hoch. Tolle neuen Fahrer. Ich hoffe, wir kommen da noch mal rein. Ja komm, ein bisschen springen können muss man. ein Hinweis. Ja, gut, das kommt das, der Hinweis nicht relativ spät. Der einzige Hinweis, den wir noch kriegen können, ist für das 101. Ending oder so. Mal schauen, was es da gibt. Aha. Okay, das ist die Tür, geht noch mal auf ich werde zur Legende. Okay, werden wir zur Legende? wir sagen, nein, das reicht nicht. Du hast die Tetra Kugel. Ich mache mir schon mal Kopf, was wir jetzt für den Rest des Streams machen. Äh, gleich eine kurze Pause, in der ich mir noch mehr Kopf mache. Und so sammelte zwei alle vier Elementkugeln und stellte das Gleichgewicht des Königreichs wieder her. Ende. Und Punkt Ende. Auf keinen Fall. Ich möchte mehr Action. Hallo. Wir sind wir hier. Helden. Glorie und Glanz für den Helden, die, die Welt errettet hat oder zerstört. Goldener Ritter. Deswegen ist der Super -Zwerg hier. Nice. Super Zweig unterwegs. Und nun ist noch kein Ende. nicht hoch ist zu so super um hier hoch zu kommen ich habe jetzt die power ich bin super zwei gehen und ich nehme schalter den schalter drücken einfach mal zum Ach du Scheiße. Einmal zum dunklen Fürsten laufen zu den, den besiegen. Ähm Drache auf und davon. Da war ein längster Aurier. Bruch entkommen war. Dank der Superzweige im Drachen für die Reise und bereitete sich darauf vor, fest zu machen, ins Königreich zurückzukehren. Äh, da sind dann jetzt wahrscheinlich die zwei Endes hier. ins Königreich zurückzukehren. Oh, Der Triumph war ins Königreich zurück, in der Hoffnung, dort ein Ende zu kriegen. Mein Schwert kann ich ja bestimmt hier... Zack, zack, zack. Ich schwimme einfach durch die Lava durch. Lava ja, ist nun kein Problem mehr für Superzweige. Äh, ja. Kommen wir überhaupt noch hoch. Kommen wir jetzt ins Königreich zurück. Die Kanone können wir nicht mehr nutzen. Was stand damit? Ich bin es leid. Hilfe, ich stecke fest. Jetzt versaut. Sein. Da komme ich nicht mehr hoch. Das kann auch nicht wahr sein. haben. Lass mich Triumph ins das Königreich zurückkehren. Aber also sie kann ich in das Königreichs... Dies ist nicht der Held, den ich bestell, bestellt habe. Ich verlange eine sofortige Rückerstattung. Wer weg vom König. Dann gehen wir halt nochmal den, den. den Fürsten töten. was ich ausrufe, kann mir gar nichts mehr. Ah also jetzt kommen wir hier über die Bodenstange. Er letztendlich den Ort verlassen hatte, immer aufwuchs, schaute super in den Horizont und wusste, was zu tun war. Noch macht sammeln nach Osten in die Dunkelheit gehen. die wir nicht aufgekriegt haben. Aus dem Weg. Aha. Die drei Kammer. ist nicht einmal mein. Das ist nicht mal meine finale Formen! <lacht> Aha, was Kampf? Was -Kampf gegen einen gewöhnlichen Schergen? Das ist mir gar nichts. Was Kampf? Ach scheiße. Wie hat der dann? Ich bin unbesiegbar. Hat noch viel zu viel Leben. verdammt, kriegt ihn nicht. verdammt, trifft ihn dann so nicht. Ich bleib mal hier. Leben hatte noch. Drei Leben. Zwei Leben. Wir müssen ausweichen hier. Ein Leben. Ich habe dich. Kiste Und besiegt. Nice. Nachdem er den Super Schergen besiegt hatte, wusste Super was zu tun war. Macht absorbieren. Ich versau jetzt wahrscheinlich jedes Ending. Aber gut. Super, super Zwerg. Was? Superzweige ist jetzt Mordis Mutter. Aha, okay. Jetzt bin ich selbst der Bösewicht hier. Na toll. Jetzt gehe ich als Bösewicht den Bösewicht besiegen. Auf geht's. Oder nehme seinen Platz ein. Oh toll, noch ein es doch dran, ich hoffe. Kämpfe ich gegen einen anderen, äh, dunkle Halle. Ende. Was hast du getan, mein kleines Licht ruiniert? So, Prinzessin besiegt. geht noch weiter. Äh, was? Irgendwie geht es noch weiter. Hier nee, ist vorher noch nicht weiter. Im Aufzug. Was gibt es denn hier jetzt noch zu sehen? So. Verdammt! Wollen wir noch ein das Fahrstuhl? Er schreit. Es zwei sich dem Klavier näher, verspürt er den Drang, Sich zu setzen und zu spielen, sich zu setzen und... Gut zu spielen, zu setzen erstaunlich gut zu spielen, sich zu setzen und legendär gut zu spielen. Seitdem war Zweig als Modis Mutter bekannt. <lacht> Mit Kraft der Kugeln und des dunklen Steins kniete die Welt bald vor ihm nieder. Modi. Eine hausmeister würde eingestellt werden müssen, um Modi oder was von ihr übrig war zu beseitigen. Ah ja. Die haben ja auch getötet. Prozessin. Huh? Huhn. Achso, Huhn. Können jetzt. Sun kehrte in, in sein Nest zurück, um weiter an seinen Plänen für die Weltherrschaft zu arbeiten. Wow. Buzun, die Schergen, die Schergen stahlen den Schatz das Drachen, und gaben alles für Bier aus. Sehr gut, was für eine Party! Das einem gefällt doch, so muss das. Scherke. Felsblock und Drache Felsblock und Drache verliebten sich nach einem blind blind date. Einige Jahre später hatten sie viele kleine Dra Drag Rocks. Ah ja. Die Entwickler die Entwickler wurden aus dem Himmel geworfen, weil sie gore videospiele gemacht hatten. Das ist ja, das, das ist, das, das, ist eine Rechtfertigung. Das ist, da, da müssen da sie da müssen raus. Der König und seine Wachen. Es war nicht mehr viele von Königrecht übrig. Sie sind durchgelatscht. Es scheint, dass Modis Mutter seinen Hausaufgaben im Voraus gemacht hat. Das Mimik frisst auf, Helden. Aber neue Helden werden kommen, um die dunkle Not herauszufordern und den Frieden wiederherzustellen. Das sind alle Charaktere die haben. Und das ist Revenger, die Geschichte über einen gewöhnlichen Dorfbewohner, der unzählige Gefahren und Schicksal erduldete, der dunkle Nord, der Herrscher der gesamten Menschheit und ein großartiger Klavierspieler zu werden. Ende 100 von 100. Ende.